Beim Blick in eines der Lernmodule kann man auch gleich sehen, dass es irgendwie ganz anders anfängt, als man es üblicherweise von digitalen Lernelementen gewohnt ist. Denn dort geht es meistens darum, dass man sich zuerst einen Stoff erarbeitet und danach dann Fragen zu diesem vorher arbeitenden Stoff äh, bearbeiten muss. Wir fangen gleich mit Fragen an, um die Studenten gleich von Anfang an aktiv zu involvieren. Das sind dann oft auch ganz einfache Fragen, die jeder weiß, aber die sozusagen im Kopf des Studenten den Horizont gleich auf die richtige Ebene setzen. Und wenn man dann weiter runter scrollt, dann sieht man, dass wir dass eigentlich das, der ganze, das ganze Lernmodul aufgebaut ist aus Fragen. Ne? Überall, wo so ein Fragezeichen auftaucht, ist eine Frage, in der der Student aktiv mitdenken muss oder irgendwas Aktives machen. Und viele dieser Fragen sind ganz einfach zu beantworten. Die meisten dieser Fragen erfordern allerdings das Nutzen eines biologischen, digitalen Werkzeugs. Hier zum Beispiel in dieser Frage das Werkzeug E-Plant. Und hier wird jetzt eine Sache noch wieder deutlich in dem, in dem, digital, in dem didaktischen Konzept diese unserer Lernmodule, dass wir nämlich die Studenten dazu anhalten, immer zwei Browserfenster offen zu haben. Ein Fenster, in dem unser Kurs zu sehen ist und die ganze Zeit offen ist, das ist sozusagen die Anleitung, der Guide on the Side, um dann mit dem digitalen, mit dem entsprechenden digitalen Werkzeug, was gerade dran ist, diese Übungsfragen zu bearbeiten. Und da können wir uns jetzt hier als Beispiel mal dieses I-Plan nehmen. Die Aufgabe war, nach Informationen zu einem bestimmten Gen zu suchen. Das kopieren wir rüber in dieses Werkzeug und lassen danach suchen. Jetzt sammelt das Werkzeug, dieses digitale Werkzeug, alle Informationen zu diesem Gen zusammen aus dem Internet und präsentiert diese gefundenen Daten und Informationen äh, es ist grafisch wunderbar aufgearbeitet und in verschiedene Kategorien unterteilt. Hier gibt es zum Beispiel die Kategorie, wo befindet sich eigentlich oder wo ist das Gen am aktivsten? das wir gerade betrachten. Und das wird hier in so einer grafischen Darstellung der gesamten Pflanze mit all ihren Teilen ähm, als ein farbcodiert dargestellt. Und dann sieht man, dass es tatsächlich ein einziges, ein einziges Gewebe gibt, nämlich die Stamens, in denen dieses Gen sehr stark exprimiert wird. Und das kann man auch weiterhin machen. Man kann sich auch angucken, wo auf der mikroskopischen Ebene das Gen exprimiert wird oder wo es auf der zellulären Ebene exprimiert wird und noch viele, viele andere Informationen über genau dieses Gen. Und mit der Information, die der Student nun aus dieser Aufgabe, aus, aus dieser Werkzeug gewonnen hat, geht er wieder zurück in die Aufgabe und kann dann dort die äh, entsprechende Antwort angeben. Gibt er eine, ne, wir haben jetzt hier herausgefunden, dass es die Stamens sind. Und wenn, es, ja, wenn er also eine falsche Antwort eingibt, zum Beispiel in den Wurzeln, dann bekommt er sofort eine Rückmeldung darüber, dass es erstens verkehrt ist und zweitens, wie er vorgehen kann, um die Frage vielleicht doch noch richtig zu beantworten. Und wenn er das dann äh, sich zu Herzen genommen hat, dann kann, man auch, kann er jetzt feststellen, dass es die Stamens sind. Da muss er vielleicht mal nachgucken, dass Damons auf Deutsch Staubblätter heißt und kann testen. Und jetzt gibt es wieder ein interessantes, einen interessanten Aspekt in unserer didaktischen Herangehensweise. Denn bei jeder, auch bei jeder richtig beantworteten Frage gibt es eine Rückmeldung, in der ein kleines Häppchen mehr Informationen den Studierenden dargeboten werden. Das ist ein kleiner Trick, um zu erreichen, dass die Studierenden halt einfach noch ein bisschen mehr lesen und so durch an vielen Stellen verteilt am Ende eine ganze Menge gelesen haben. Und nach richtiger Beantwortung einer Frage geht man halt weiter und immer weiter, immer zu den, zur nächsten Frage. Und die Summe aller Fragen, aller Lernmodule in dem gesamten Kurs ist dann letztendlich auch äh, der Lernstoff. So wird also gelernt, nicht indem man irgendwelche äh, Sachen auswendig lernt, sondern indem man aktiv beteiligt ist am Lernen und immer in Wechselwirkung mit dem jeweiligen digitalen Werkzeug äh, und der, dem Guide on the Site äh, Aufgaben bekommt, die Lösung erarbeitet und dann die Lösung eingibt in unsere Lernmodule. Und dort eine Rückmeldung darüber bekommt, ob man es richtig oder falsch gemacht hat.